Ich, ich weiß, ich, ich, ich spreche sprechen Deutsch. Äh, bringen das. Na. Ich weiß, ich, nix, ich nix spreche sprechen Deutsch. Äh, bringen. Das. Na. Ah, ah. ja, ja, ja. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Nicht verstehen. Oi, oi, oi, oi. Ah, ja. Hier, komm rein, komm rein. Entschuldigung, sind 33 Leute heute zu Besuch. Nur no Englisch. Mein Englisch ist noch zu so gut. Große Familie, viel Besuch. Große Familie, viel Besuch. Äh, sag mal, sind wir hier auf dem türkischen Bazar oder was? Also ganz im Ernst, äh, wo bin ich denn hier? In Deutschland oder bin ich hier in, äh, weiß ja wohl. Ich bin hier in Deutschland und wenn ich in Deutschland bin, dann spreche ich hier Deutsch. Ja, da kann ich doch nichts für, wenn der mich nicht versteht. Ja, da muss er sich jemanden mitbringen, der mich, der, der, der übersetzt. Gisela, ganz im Ernst, keine Ahnung, was er hat. Ich war jetzt zweimal drin, ich verstehe ihn einfach nicht. Das ist nicht mehr mein Problem. mir schrecklich leid, ich, ich verstehe sie leider nicht. Ich hole aber jemanden, der, der das übersetzen kann, okay? Ja, das ist in dieser Kulturnummern so. Das müssen wir akzeptieren. Äh, Umkrempeln können wir die jetzt eh nicht mehr. Gisela, hatten wir nicht mal so ein Übersetzungsbuch? Ja, genau. Arabisch, Deutsch, Deutsch, Arabisch. Also wo man die, die Schmerzskala und sowas ablesen kann. Ich verstehe den Herrn auf 23 leider nicht. Entschuldigen Sie bitte. Ähm... Ich weiß, dass es bei Ihnen so üblich ist, dass so viele Leute zu Besuch kommen. Haben Sie vielleicht nur ein bisschen Rücksicht darauf, dass auch noch andere Patienten hier mit im Zimmer sind? Vielleicht stückeln Sie den Besuch so, dass maximal drei Leute ähm, im Zimmer sind und der Rest kann ja draußen warten. Oder Sie, Sie kommen einfach verteilt über den Tag. Musik Habe ich dir schon zigmal gesagt. zigmal. Die ändert es nie. Ich finde ja, man sollte nicht in einem Team rumlästern. Das kann man auch persönlich ansprechen. Aber ich muss dir das erzählen. Das darfst auch auch niemandem weitersagen. Ja, das bleibt jetzt unter uns. Mir nervt die. Die nervt mich. Ich weiß, unerträglich diese Frau. Unerträglich. Hast du mitgekriegt mit dem Arzt? Mhm. Muss jetzt aber natürlich nicht weitererzählen. Ne? Aber ja. Ich finde, das läuft schon seit Tagen nicht mehr mit dem. Nee, der ist so arrogant und hochnäsig. Auch die Patienten, schon zig Leute haben sich über den beschwert. Also, äh, als Arzt für mich völlig inkompetent. Ich lässt er doch nicht hinter ihrem Rücken. Also, aber das war scheiße, was die gestern gemacht hat. Hast du was mitgekriegt, was die Gisela letzte Woche gemacht hat? Fand ich unmöglich. Wie die mit den Patienten geredet hat, also da müsste man eigentlich mal ein Wort mit ihr sprechen. Aber jetzt habe ich da keine Zeit für. Ich habe jetzt noch andere Sachen zu tun. Vielleicht nächste Woche oder so. Ja, vielleicht, vielleicht sollten wir das mal an oberste Stelle bringen, ja? Ob ich schon mit dem persönlich gesprochen habe? Ich rede mit dem kein Wort. Ich nicht. Nee. Hast du die Hose gesehen? Viel zu eng. Kann dir das mal jemand sagen von wegen, ey, geht's, deine Hose ist ein bisschen was eng. Wie wäre es mal mit einer mal größer? Oder zwei? Nee, ich finde, man muss nicht alles ausdiskutieren. Nee. Wenn ich die Scheiße finde, finde ich die Scheiße. So, und da werde ich auch nicht weiter darüber diskutieren. Das ist meine Einstellung und fertig. Gisela, hör mal. Hast du gleich mal zwei Minuten? Ja, ich würde ganz gerne was mit dir besprechen. Das kannst du mir jetzt gerne ruhig 100.000 Mal noch erzählen? Ich höre mir das auch gerne an, aber tu bitte den Gefallen und geh zu der entsprechenden Person hin und sprich mit ihr. Sonst ändert sich nichts. Du musst die Sachen schon ansprechen und nicht erst in drei Wochen, sondern am besten jetzt. Also ich finde, wir sind eigentlich ein sehr gutes Team, Freunde. Ja, und äh, da denke ich mal, dass man solche Sachen auch einfach ansprechen kann. Ja, weil nur sprechende Menschen kann man helfen. Also raus mit der Sprache, äh, was ist los? Ja, ich verstehe das. Ich verstehe das. Es wäre nur gut, wenn wir das einfach mal ansprechen. Und nicht immer hinterm Rücken hier darüber sprechen, sondern dass wir jetzt einfach uns die Person jetzt mal schnappen. Ja, nach dem Dienst meinetwegen. Und dann sprechen wir mal darüber und dann ist es aus der Welt. Ich kann das nämlich auch nicht mehr hören.